Oh, hi. Und willkommen, mein Name ist die P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, in der letzten Folge haben wir Tara und Malikos erledigt und sind jetzt hier immer noch auf Datum hier und wie es jetzt weitergeht. Das hier scheint es nicht sehr weiter zu gehen, aber mal gucken: 83 Prozent. Okay, 99 Prozent erkundet. Also, hier sind wir gleich fertig mit Datum hier. Also ist klar, der Kampf war ganz schön heftig gegen den einen Typen und ja, was hast du denn noch zu was sagen? Du wirklich hier, Cal die Erbauer dieses Grabs, die Sephora. Erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium. Das alle begabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach mir kommen. Der Krieg. Ich helfe das zu finden. Danke für die Hilfe mit Malikos. Dachte ich wäre geliefert. Ja, so wäre es gekommen. Er hat in der letzten Folge gesagt, wenn jemand ja. ihre Schwestern abgeschlachtet Zum Glück hat. Es kam's anders. Ich habe gern einen Verbündeten. Ja, ist eine schöne Sache. Gern geschehen, Kel. Lass uns nicht länger hier bleiben. Ja, ja. Kleiner Umschwung auf einmal war irgendwie komisch, wo war die eigentlich böse? Irgendwie so die meiste Zeit eigentlich nicht ne? gut so. <lacht> ich war natürlich hier durch so eine winzige Spalte noch da ist. Irgendwo gibt es jetzt nicht. Ey. Hier, wenn ich durch jetzt du nicht, ich nicht irgendwie ja da festhalten können, Kerl, ehrlich, wird ja. eine weit, weit oh. ja, ich nehme an, das habe ich bekommen, nämlich 100 prozent. Das heißt, es kommt gar kein Planet mehr danach. Anscheinend, Aber jedenfalls kein Planet, sondern weil sie nicht story zeug nehme ich mal. An. Aber ich muss dann noch Dings ja. Suchen oder Organo? Oh Dieser Fuß, wir die hatten noch Probleme. Wir haben es endlich gefunden. Das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslösung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und, und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin. Was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Äh, nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Ich glückt schon wieder euch den Poncho. Bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Und Ich auch. Und ganz deutlich dann machen wir das er kommt mir ja irgendwie alles so mitten außen nicht ey. nachher Nachher kommt zu ja so gegen ende spiels volles haus und dann auf einmal sagt so ja ich komme mit euch kein ding ja. Wieso bist du jetzt hier aufgetaucht? Okay. Äh. Es geht nicht nach ja. Hast du die vorhin auch angehoben? Als Prüfung. Glückwunsch. Du hast bestanden. Ja, genau deswegen habe ich mir so meine Bedenken. Kommt irgendwie so mitten aus nichts. Ja, no, sind Viecher übrigens, ne? Naja, das finde ich jetzt mal gar nicht toll. Wirst du dabei helfen? Oh Gott! Ja. ich habe jetzt echt keinen Nerv Schon genug von diesen Viechern erledigt habe ich gar nicht gemerkt bemerkt diese frau mit der krassen blick ich habe deine gefährten gesehen malikos befahl sie anzugreifen aber sie waren keine bedrohung sie waren mal ein jedi lange geschichte ich würde sie Okay, also hat gefühlt, ihre Kompensation kommt irgendwie zu spät. Wir treffen uns bei deinem Schiff. Okay, das heißt, ich muss zu Fuß. Alles klar, Dankeschön. Du kannst mich nicht irgendwie durch die Gegend teleportieren, aber irgendwie sehr nett. <lacht> aber ist ja nicht so weit, glaube ich. Ja, Und dieser Planet ist nicht sehr froh. Also, ja. So, wir haben aber alles ne das heißt es geht jetzt schnurstracks nur der story ja hinterher und da ist schon wieder so ein dicker Ob ich habe mich anschleichen soll der jäger und eine glitscht irgendwie voll zu mir hin Okay, die waren auch schon mal schwieriger ich hoffe auf dem rückweg kommen nicht irgendwie nur so bosse oder irgendwie so was nee. an die eine olle müssen wir auch noch mal irgendwann bekämpfen nee. wir bestimmt jetzt nicht hier auftauchen oder Aua. Jetzt gerade vollkommen anderes verstanden. was auf, der macht mich hier dann noch fertig. Ey. Genau deswegen will ich nicht gegen diese Typen kämpfen. So, Fehlhaftes Protokoll. Den Namen habe ich auch schon mal gehört, den habe ich schon mal besiegt. Die wiederholen sich einfach nur. Die einfach nur, weiß ich nicht. Punkte bringen die auch nicht viel, also meine Herausforderung will, nehme ich mal an. Ne? So da hinten ist aber ein Speicher so also aye. stimmt. <lacht> okay, so einer blab kriege ich vielleicht noch die Typen. Die sind jetzt nicht so schwächt, brauche ich aber nur anschubsen, dann sind sie weg. Aye. gegner sind einfach die machen fast nichts ja okay wenn mehrere von denen auf einmal kommen dann ein bist du dran aber ansonsten ich würde noch gerne die letzten beiden fähigkeiten haben aber soll's ja nicht brauche ich die wirklich nicht ich habe noch nicht Lichtschwertwurf eingesetzt stimmt noch äh, wollte schon sagen. Na, wie weit kann ich ihn damit werfen? Super, ja, gar keine Reichweite. Äh, äh, äh. Mein Gott, ist er weggeflogen. So ab nach Hause und eine Pause. Ab nach Hause und eine Pause. Pause und eine Pause. Haben wir noch Kampfmusik. Hm, die gleitner boah, waren ganz schön viele. Gleiten einfach so über dem Boden. So, bin da, bin noch. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Wa äh, sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wie sie stellt was an? Willkommen an Bord. Sie mögen dich. also gefühl, die wird das, das Abenteuer nicht überleben. Also nicht. Absolut, für irgendwas passiert, weiß nicht, die muss ich für irgendwas opfern oder keine Ahnung seht ihr das irgendwie so eine lücke da ich habe so zwischen dem milchgras und dem Bonsai hier irgendwas fehlt da ja das wohnt mich ein bisschen ja was soll's ich bin jede und kein botaniker gut dann müssen wir jetzt nach bugano ne zu dem dingen sind ja ein Grab, Tempel, was auch immer. Herr, begleitest du mich? Grease ist endlich mal draußen. Da ruhe ich mich gleich etwas aus. Ja, ihr beide habt zu viel Zeit miteinander verbracht. Jetzt ist es an Marin, seinen Charme. Zu genießen. <lacht> Na, ob sie das schafft? Er ist ich, genug, sie gewähren zu lassen. Naja, verhältnismäßig. Jetzt will ich auch Magie lernen. Ich bitte dich. Macht. Magie, Macht. Pff. Worüber denkt ihr nach? Ich weiß nicht, ob es da Magie hat, es ist doch Humbug gemacht. Das ist gut oder schlecht. Das weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher, ob es mir gefällt. Stille ist seltsam, wenn ja. man sie nicht sucht. Am liebsten soll ich nur einmal mit Sieg meines Halixet erfüllen oder so. Ja, ihr solltet wieder spielen. Vielleicht. Zurzeit fühle ich mich aber nicht danach ich wollte schon immer ein instrument lernen könnte es mir beibringen wenn alles vorbei ist warum nicht Gern. Ja, der erste je die banjo spieler ich Zeit für mich. Danke, Karl. Ja. okay wir werden nicht reden da ja, du bist ja draußen habe ich gehört und nicht gerade gesagt, er ist draußen. Boah. Ladies. Wo ist er denn? Steht er doch. Wie draußen. Manchmal benötigt das Auslassventil ein wenig Wartung, aber ansonsten macht es kaum Probleme. Grease ist ein wahrer Experte, wenn es um Technik geht. Er hat bisher jedes Problem der Mantis im Handumdrehen gelöst. Mich überrascht nur, dass er draußen auf Datumier ist. Nun, sie hat nach meinem Schiff gefragt. Da muss ich es ihr noch zeigen. Das ist faszinierend. Du musst mir zeigen, wie man Pilot wird. Wow, eins nach dem anderen. Erst Wartung, dann Flugstunden. Vielleicht. Bis jetzt habe ich noch nichts versprochen. Grease bereit für eine Datumir-Tour? Du machst Witze, oder? Er würde nicht lange durchhalten. Hör auf die Schwester der Nacht. Ich verzichte dankend drauf, Kleiner. Ich bin zwar ein Spieler, aber für das Risiko bin ich noch nicht bereit. Vielleicht zeigst du uns mal dein Zuhause. Ja, ist eine gute Idee. Echt? Lateran? Ich denke drüber nach. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal dort war. Das fände ich selbst ganz schön. Grease? Ich hoffe, der Kleine kriegt das hin. Grease? Bist du okay? Oh, ich habe mit meiner Pflanze gesprochen. Ha, ich verstehe schon, das hat mich jetzt verwirrt. Du sorgst dich um deine Pflanzen? Sprich sogar mit ihnen. Hey, die sind gestresst. Manche mag es vielleicht härter machen, aber Pflanzen gehen davon ein. Sie werden durchkommen. Und falls nicht... Das war gerade mit, der, <lacht> mit ihr los. Vielleicht. Und nur, dass das klar ist. Ich will nicht von Monsterpflanzen im Schlaf angeknabbert werden. Ach dann solltest du mich nicht ärgern auch wenn malikos nicht hier ist bleibt datum mir äußerst gefährlich achte gut auf deine umgebung ja wir sind ja völlig also wir müssen hier nichts mehr machen also okay so können wir weiter wir müssen nach okay wählen wir das nächste Dingens, bugano bugano bugano alter das könnte man irgendwie da ist so ein ganz kleiner so erkundet erkundet erkundet erkundet dann gehen wir mal rein jetzt ist sie auf einmal da hey Hex, hör mal also zaubere nicht in meinem schiff bitte, bitte nicht grease bei Meinem Nickerchen ist jemand in meinem Zimmer gewesen, aber als ich aufstand, war da nichts. Niemand, ich sehe andere nicht beim Schlafen zu. 1:0 Grace. da kommt doch wohl nur eine Frage. Der blinde Passagier, das ist die Antwort. Ich finde, rauf, wer es ist und wo er sich versteckt. Und wenn es das letzte ist, was ich tue, sagen wir es ihm oh, besser. Er weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich sitze genau hier. Ja, ich habe das ding mal irgendwie hier so unterm tisch irgendwo gesehen einmal hatte ich mal hier vom bugano mitgenommen habe also das, das darüber reden die, die ganze zeit ne? das ist irgendwie gesprächsthema nummer eins hier dem bleiben. schiff komm hier rauf. ich komme hier auf so, was geht denn jetzt da ab Wird das funktionieren bei cordova du kannst es möglich machen sie hat recht Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Steaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie. Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, äh, also... Äh, das ist Danke Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holoding da drin findet. Holokron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie da nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, äh, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Äh, ähm, ja? Ich mag mein Steak Rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Der verrät uns oder da war jetzt voll verdächtig gerade da war doch jetzt so was von verdächtig ey. Der, der hat doch jetzt gerade irgendwie weiß ich nicht dem imperium irgendwie bescheid gegeben oder so ja ne? hat nicht mal irgendwie einmal gesagt wie konnten wir uns finden oder so wir wissen noch gar nicht dass wir hier sind ja, was ich habe jetzt echt irgendwie ich habe denn jetzt das ganze Spiel lang nicht ein einziges mal verdächtigt, ne, aber jetzt diese eine Szene gerade, ne, das war jetzt ja sowas von. Hey. Hey. Hey. Äh, Moment. Ich weiß, du holst jetzt dieses Holo Schön, du erinnerst dich. Kommst du mit? Oh nein, ganz gewiss nicht. Nein. Die Kinder, die wir finden sollen, die können doch wirklich vom Glück reden, dass sie dich haben. Du meinst, dass sie uns haben. Wir machen das gemeinsam. Ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht freue, das zu hören. Denn die Kinder brauchen mehr als nur deine Zaubertricks. Ach ja? Praktische Anleitungen, Vorbilder, jemand, zu dem sie aufsehen können. Ein Schiff zu steuern ist eine Kunst. Aber nur wenn ich mitmache... Merke ich mir. Gut. Okay, vier kumpel wie läuft's denn mit Marin? Äh, ja sie macht mich immer noch nervös du weißt schon dieses tote erwecken aber solange sie mich nicht umbringt ne. sie nicht. du bist sicher ja ja das hast du schon gesagt. Du sicher vor mir ist das ist noch die frage noch? ja noch hier passiert nichts wir stehen alle gemeinsam durch wird sich dass es dort endet wo es begonnen hat oh ja ich erinnere mich an deinen ersten besuch ich hab's nicht geglaubt. Also, dass du einer bist. Ein Jedi? Jedi oder nicht. Jedenfalls definitiv nicht der Richtige. Und jetzt? Tja, ob du Jedi bist oder nicht. Also, ich verstehe die Sache mit der Macht immer noch nicht richtig. Aber ich weiß, dass du ein echt zäher Bursche bist, Kleiner. Danke. Du auch. <lacht> ja, das stimmt. Und ich habe mich auch noch gut gehalten. Behalte dich im Auge, Kumpel. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datumir. Ja. Datumir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bugano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bugano ist speziell. Die Sefo haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holokron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Die Jedi, die wir ausbilden, werden eine Galaxis aufbauen, die Orte wie diesen respektiert und bewahrt. Und das ist ihre Entscheidung oder deine? Wir brauchen uns, um zu überleben. Ich weiß nicht, ob wir das ohne Jedi schaffen. Wir tragen die Verantwortung für ihren Schutz. Sagtest du bereits. Wir sind definitiv nicht mehr auf Datum hier. Offensichtlich nicht. Hast du es dir so vorgestellt? Den Rest der Galaxis, meine ich. Der ist gigantisch. Dagegen war mein Leben auf Datomir eingeschränkt. Das ging mir nach Braka genauso. Die Welt ist klein, wenn die Vergangenheit dich hält. Ich glaube, es wird mir auf der Mentis gefallen. Entschuldige, ich bin gesprächige Gesellschaft nicht gewohnt. <lacht> Ja, sehr viel von der Galaxis wirst du nicht mehr sehen, weil die anderen Planeten besuchen wir nicht mehr, außer wenn wir historium da hin müssen. Aber das Gewölbe bleibt dir dran. brachte das Holochron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Ich hoffe, das schon hier. Außerdem habe ich BD dabei. Wir tun ja schon irgendwie so darüber reden, als hätten wir schnell hinter uns. <lacht> Haben wir so etwas noch ist schon? Hat dieser eine Olli immer noch okay. da draußen irgendwo ist oder alle beide? Wir haben wahrscheinlich einen Verräter unter uns. Es ist nicht unser neues Crew-Mitglied, zwinker, zwinker. Ist hier noch als wir das erste Mal hier waren. Kaum zu glauben, wie weit du es in so kurzer Zeit gebracht hast. Kerl. Ja. Und vielleicht folgen wir bei der Ausbildung meinen vorstellung Dann würde es nämlich nicht immer um Leben und Tod gehen. Es geht nie nur nach deinen Vorstellungen. Beide müssen bereit sein, dazu zu lernen. Danke. Für alles. Gern geschehen. Bereit für das, was jetzt kommt? Ja. Und du bist es auch. Das habe ich gesehen. Du hast aus all dem viel gelernt, Kerl. Und von euch. Nett, dass du das sagst, Kerl, aber ich werde nicht mit dir im Gewölbe sein. Das werdet ihr. Nur auf eine andere Art. Gut, dass wir dich gefunden haben, Kerl. Viel Glück da drin. Und vergiss nicht, Erst denken, dann, handeln. Cordova hat sich eine Prüfung hinterlassen, die nicht jeder bestehen kann. Möge die Macht mit dir sein. Bin ich schon 100 Prozent erkundet. Da kann auch eine viel kommen. Vielleicht muss ich gegen den seinen Geist kämpfen oder so. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Okay, Gott, das ist mir irgendwie, weiß nicht alle sagen schon jetzt hier so, haben wir so schön, wenn wir die gefunden haben, dann ist alles voll super tastisch und so. Aber heute. Wir sind hier noch nicht fertig, man so, äh, nicht einfach hier so überspringen. Ehrlich. Dann gehe ich eben da lang, glaube ich. Oh Gott. Ruckler. Keine Ruckler, bitte. Oh, da lang. Hi. Na. So. Ich war gespannt, was hier noch passiert. Ist der Ding tot? Nee, blinzelt halt noch. Äh ich bin hier nicht richtig. Den Sprung habe ich doch, glaube ich, geschafft. Hört. Ja, wahrscheinlich ja voll den riesigen Umweg oder so ne aber warte mal also doch Gott Was war denn jetzt schon wieder ey, ey, Was zum ein Gummibärchen. <lacht> hey. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Kack? Na, no. hm. das kommt doch sicherlich ins Best of. Okay. Alles klar, gehen wir mal einen anderen Weg. Wird schon hier irgendwo einen anderen Weg noch geben, ne? Halt. <lacht> Gott. <lacht> Alter. <lacht> hm. Oh, das ist jetzt gerade passiert. Zum Glück hatte ich nicht so viele Erfahrungspunkte. Kann ich hier lang gehen? Ja, ja, da komme ich nicht hoch. Doch, komme ich wohl. Aha. So. Gut. Gehen wir mal dahin hat irgendwie durch die karte oder so fallen zum so ist da oben so ein speicher meditationskreis wisst schon was ich meine ich spüre was seltsames das klingt jetzt komisch aber ich glaube es ist das astrium je näher wir dem gewölbe kommen desto stärker wird es <lacht> vorsicht kumpel wir wissen nicht wie das ding funktioniert also was ich mache, jetzt ja noch mal einen Schnitt, weil keine Ahnung. Ich weiß, das ist eine sehr ruhige Episode gewesen, wo fast nichts passiert ist. Aber ja, das ist so die Ruhe vor dem Sturm. So werde ich wahrscheinlich den Part nennen, ne? weil ich kreativ bin. Und ja, dann sehen wir mal, was uns da im Gewölbe erwartet und was wir machen müssen und was noch kommt. Und ja, ich sage dann. Dankeschön fürs Zusehen, hoffentlich hat euch der Part gefallen, wenn ihr einen teilt, ist doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, tschüssikowski.